Servus Leute was geht, willkommen zu einem neuen Review und heute gibt es den brandneuen Speedboot von Puma. Puma bringt also einen brandneuen Speedboot auf den Markt. Die Rede ist vom Kuma Ultra 1.1 mit gerade mal 160 Gramm. Ein sehr, sehr leichter Fußballschuh, der natürlich das Thema Geschwindigkeit behandeln soll. Ein sehr, sehr leichter Fußballschuh, das liegt auch an dem Obermaterial. Wir haben hier ein Obermaterial, das im ersten Anfassen so ein bisschen an den Schiedsstoff erinnert. Das kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben hier Aramid und auch Carbonfasern, das hilft dass der Fußballschuh allgemein natürlich leichter ist, aber gleichzeitig auch Stabilität vermittelt. Auch die Sohlenplatte genau für das Thema Geschwindigkeit zugeschnitten. Ballgefühl auf jeden Fall sehr direkt, sprich man spürt den Ball beim Trippeln sehr gut. Angenehmer Fuß, der Komfort von diesem Fußballschuh gibt von mir hier ein sehr gutes Ergebnis. Man fühlt sich sehr, sehr wohl im Schuh. Was es zu beachten gilt, definitiv den Schuh mit mittleren bis breiten Füßen spielen. Mit schmalen Füßen empfiehlt es sich mit Clipsocken zu spielen, ansonsten wird man im Schuh leicht rutschen. Das war's zum neuen Speedboot von Puma. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mal Feedback in den Kommentaren. Falls ihr diesen Schuh haben wollt, checkt meine Links in der Beschreibung. Da findet ihr unsere Shops und eure Stores in der Nähe. Also unbedingt mal vorbeischauen. Das war's für heute, Video. Bleibt sportlich, macht's gut und ciao.